Jo Leute, was geht? Willkommen wieder hier zu einem Video. Ja, Heute haben wir ganz viele Spiele hier am Städtchen. Ähm, ja, also das ist ähm, Tiermaker, ganz kurz. Man muss da äh, also, also man kann da zum Beispiel, zum Beispiel sein benutzerdefiniertes Ranking über über Sachen zu machen. In diesem Fall habe ich jetzt zum Beispiel eine Ziellist ausgewählt, zum Beispiel das hier, zum Beispiel hier, ähm, zum Beispiel World of Warcraft. Ich habe es nicht probiert oder, keine Ahnung, irgendwie das kommt hier hin so. Nee, wisst ja so. Also man kann da ein benutzerdefiniertes... Substantives Ranking machen. Ich glaube, fast alle dieser Spiele kommen hier hin, weil ich, ich bin nicht so der game -Tester. Aber ohne lange drum zu laden, würde ich sagen, wir fangen direkt an. Also, so Bioshock. Hier habe ich noch nie probiert. Das habe ich auch noch nie probiert. Habe ich nicht probiert. Habe ich nicht probiert. Street Fighter 2 habe ich, glaube ich, sogar probiert. Es war, so gut, so. Ich würde diese dazwischen packen. Aber ich würde eher auf very good machen. Ähm, so, was ist das? Das ist halt mega klein. Ich sehe das hier gar nicht. Das ist irgendwie, ähm, irgendwas mit Mario. Also, ich würde sagen, schon so. Wobei, was ist das? Nee, das ist Super Mario, ähm, Super Mario Bros. Ähm, Kämpfen, also dieses Kämpfen. Spiel, das habe ich auch noch nicht probiert. Habe ich auch nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Also ihr seht, ich, ich habe vieles nicht. Habe ich nicht. Also Tony Hawk's Pro Skater, das habe ich mal gespielt. Das war... Dezent. So, Dota 2 habe ich auch noch nie gespielt. Das habe ich noch nie gespielt. Hello Reach habe ich noch nie gespielt. Sonic Mania habe ich, glaube ich, mal so ein bisschen angezockt. Das war, ja, so gut geht so, ne, wisst ihr? So, Headtime, das kenne ich nicht mehr. Also ich habe auch nicht probiert. Das habe ich nicht probiert. Das habe ich nicht probiert. Call of Duty habe ich auch noch nicht? So Call of gut. Ich habe nur Insane probiert oder wie das heißt. Also ich glaube, ich habe das noch nicht probiert. Das habe ich auch noch nicht probiert. Auch nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe so viel nicht gespielt. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. So, äh, GTA ähm, 4 ist richtig geil. Masterpiece. <lacht> Assistance Brotherhood habe ich nicht gespielt. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe noch kein einziges Assassin's Creed gespielt. Smite. Doom habe ich schon mal gespielt. Je nach... Äh, das war so... Ich würde sagen, very good eigentlich. Borderlands habe ich nicht. Das habe ich nicht, das habe ich nicht. So, ähm... Red Dead Redemption 2 war schon... Warte mal, was ist das jetzt? Wo ist Red, Red Dead Redemption hin? Wo habe ich es hingestellt? Da. So, also es war richtig amazing eigentlich. Bei great, amazing, ich würde sagen, ich würde sagen okay. great. Ähm, so, mir wurde einfach zufällig, mir wurde einfach eine E-Mail mhm. und gleichzeitig äh, ein Dings geschickt. Aber egal, wir machen einfach direkt weiter. So, Dark Souls 3 habe ich nicht, ich habe noch gar keinen Dark Souls habe ich nicht. Need for Speed. Ich habe mal Gameplay gesehen. Also das sah schon gut aus. Also gut. Ja. Mario Odyssey habe ich gespielt. Das war... Das ist ein Meisterwerk. Das, war, das ist ein richtig tolles Spiel. Das ist richtig hier. Oh. Ja. Naja. Also. Also. Ähm Der Oh, jetzt kommen solche langsam Tetris, FIFA 20, so die Spiele, die ich so gespielt habe. Soul, Assassin's Creed habe ich immer noch nie gespielt. Äh, Call of Duty. What was Call of Duty Modern Warfare? Ich habe das gespielt. Das war. So geht's so. Auch dezent. Wobei, nee, das war gut. Das war gut. Der Doom. Achso, das ist das erste Doom. Ich dachte, das ist das neue Doom. Hier das erste Doom sollte auch hier hin. Also beide Dooms sind geil. Das ist, glaube ich, das erneuere Das ist besser. So, das weiß ich nicht. So, hier League of Legends. Ähm, Habe ich, glaube ich, so ganz klein bisschen bei meiner Cousin angezockt. Es war interessant, würde ich sagen. Also... Das hat schon Spaß gemacht. So, ähm, ja. Das habe ich noch nicht gespielt. Was ist das? Insane. Insane Trilogy. Das ist Insane Trilogy. So, also hier, die Insane Trilogy. oder? Ja, das ist die Insane Trilogy. Die, ähm, war super. Also, ne? Crash Bandicoot ist richtig geil. Ähm. Go davor habe ich auch noch nie gespielt. habe ich nicht, habe ich nicht. Ähm, das war geil, also so fifa verspielt die sind schon richtig bockig. Die bocken alle. <Slacht> Ich auf zu sehen. Sonst äh, wird das Video noch zu lang für euch. So, Tetris. Meisterwerk. Obwohl es schon so alt ist, ist es immer noch mega geil. Fortnite ist so. Äh, ähm, mm, mm, mm. Kann man das ändern? Nun, ja, man kann das ändern. Egal, mach ich nicht. So. Oh mein Gott. Um, ja, um, ja, Fortnite ist richtig horrible. Wobei, ich würde sagen, das ist nur bad, weil viele, ich, ich möchte jetzt nicht, Digga, also, alle vor. Natürlich, Digga, Spaß natürlich. Fortnite ist, ähm, um, very good. Um, weil bockt, so, ähm, weil man es manchmal Bock zu Emeralds. Ähm, World of Warcraft habe ich auch noch nie gesehen. Ja, GTA 5 ist auch natürlich, alle GTA sind ein Meisterwerk so. Das, das habe ich auch noch nie gespielt. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich, hab ich nicht. So, das ist schon amazing, aber halt nicht so gut, um direkt zu so Mario Galaxy habe ich auch noch nie gespielt. Minecraft. Ähm. Ähm. Ist cool. Äh, das ist... Ich glaube, das ist sogar das meistverkaufteste Spiel ähm, der Welt, wenn ich mich jetzt nicht vertäusche. Aber... Minecraft halt so ist nicht mehr so, also ich würde sagen zu Amazing würde das bei Amazing würde das einen guten einen guten Platz einnehmen. Äh, ja, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Pac-Man äh, habe ich mal gespielt, das bisschen. Ähm, also ich würde sagen, weil es so, ein, so eine Spiellegende ist, ist aber ein bisschen low, mache ich das nicht nur so zu so great. So, das ist das? Habe ich noch nie gespielt. Habe ich auch, äh, Digga, Pong einfach, Digga, der größte Klassiker, Digga. Bei Mac ist, zocke ich das immer auf diesen großen Tischen da. So, Portal habe ich noch nie gespielt. Portal, äh, Evil. Digga, dieses Have Not Tried, digga. Game wird lang. So, Super Mario 2, das unterscheidet sich zu den Super Mario 1 und Super Mario 3. Wer es übrigens noch nicht wusste, Super Mario 2 ist nicht von uh, Nintendo, sondern von so einer dritten Firma, so. Wisst ihr? Ja, also es war richtig, also da konnte man nicht so machen, also tut mir jetzt leid für den Mario, aber das war schon bad eigentlich. So, Super Mario Galaxy 2 habe ich auch noch nicht gespielt. Terraria. War auch ein bisschen low also mh, ja Skyrim habe ich auch noch nicht The Last of Us habe ich nicht Zelda ich habe noch kein einziges Zelda nee doch habe ich wie dumm bin ich eigentlich hier ja, das habe ich gespielt das war halt eine übelste Legende also very good ist das weil es war auch nicht so spannend weil das war voll die Qual der Wahl ne und zwar die Qual der Wahl Witcher, Dry Hunt, habe ich bei meinem Onkel einmal gespielt. Ist ein relativ gutes äh, Spiel. Also ich würde so sagen, ich würde das so bei gut hinlegen. Yakuza, ich habe noch kein Yakuza-Spiel gespielt. Apex Legends habe ich nicht gelesen. So, mal gucken, was ich noch so dahin packen kann. Roblox. Roblox ähm, ist halt so da gibt es halt nicht so diese Ultra Spiel, so richtig so gute Spiele. Roblox ist halt so, ich spiele das halt auch, ne? Ihr seht das ja. Also es ist amazing. Also ist schon geil. Rocket League, Rocket League ist so geil, das Konzept ist gut, aber halt die Umsetzung ist nicht halt so gut, weil Digga, ich bin halt immer der, der so so mit dem ähm, mit dem Auto, so irgendwie, darum fährt irgendwie, wisst ihr? So um den Ball ganz herum halt und den Ball nicht trifft, deswegen, hier ich das schon mal zu decent hin. Beat Saber, Silent Hill, Sims 4, hat man viele Möglichkeiten. Und man kann halt sein Leben leben und es ist halt cool, so pack ich zu great hin. Ähm, so, Second Son, Spider-Man habe ich auch noch nicht. So wie Sports. Also ich habe schon vieles davon gesehen. Das sah schon richtig geil aus. So hier bei Amazing. Das sah schon geil aus. Ähm, so, dann machen wir mal hier weiter so. Was gibt es denn hier noch so? Was ist das denn für ein Spiel? Geh, kenne ich nicht. So, Heyday habe ich ähm, mal gespielt. Spiele ich jetzt aber nicht mehr. Es war so. K konnte man machen, packe ich zu gut hin. Oder wobei zu decent passt es etwas mehr. Ähm, so. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Also, ne, ihr seht, ich habe viele Spiele noch nicht gespielt. Also, ne. Ich weiß nicht warum. Undertale so Also man kann da auch nichts zu sagen, Digga. hatte Detail. Himmel Crossing war gut. Ich, ich spiele das bisschen uh, low, aber würde ich sagen, so... Oh uh, nein, nein, nein, nein, nein, nein. So, um zu uh, Very Good packe ich hin. Also so, so, so, so. So, ist, ist, ist, ist gut. So. Wir kehren langsam dem Ende nah. Also hier Just Dance habe ich mal bei der bei meiner Tante gespielt. Leute, meine Tante ist zwölf Jahre alt, also wundert euch nicht. Das ist halt so. Vielleicht ist es bei euch eigentlich auch so. Schreibt in die Kommentare, wer auch so eine Tante oder einen Onkel hat, der so gefühlt, äh, äh, gefühlt genauso alt ist oder sogar jünger ist wie ihr selber einfach. Äh, schreibt in die Kommentare, vielleicht habt ihr einen. So, Just Dance ist so, keine Ahnung, wie man das verstehen soll. Wie kann die Playstation herausfinden, wie man, welche Bewegungen man macht. Packt da mal so eine Kamera hin oder so? Ich, ich verstehe das. Ich habe das mal so gespielt, das äh, war so gut, sage ich mal. So nicht das Beste, nicht das Geld. Ah, hier in der Paket 20 habe ich mal gespielt, das ist ja very good. So kann man mal machen, manchmal muss man aber nicht. So. Ich glaube... Ich guck mal hier noch so, was es noch so gibt. Fall Guys habe ich mal gesehen. sah so richtig interesting aus. Richtig amazing. So, The Last of Us 2... Nein. Nein. Nein, nein, nein. nein. Die, die, die, die, die, die, die. Call of Duty Warzone habe ich auch mal gespielt. Das um, ist great. So, ne? So, Sie seht schon, ich, ich habe viele Spiele noch nie, nie noch nie gespielt. Ich da muss man so, ähm, so immer so erledigen so Sachen und das ist halt interessant, deswegen habe ich mal das da hin gepackt, so. Eternal. Ja, Doom Eternal ist auch geil, so so packe ich auch hier zum neuen Doom hin. Ich frage mich gerade, was das ist. Das ist doch aus der Werbung, dieses Hearthstone. Ah, keine Ahnung. Habe ich, hab ich glaube ich, mal gespielt. Das ist really bad. Really bad. Ja, und... Das ist jetzt das letzte Spiel, das habe ich auch noch nie gespielt. Also, das ist jetzt ein etwas längeres wie so 16 Minuten für ich. So also, wir haben ähm, jedes Ding hier ausgefüllt. Äh, Ihr seht jetzt nochmal mal hier, ne, Spiele, noch nie gespielt habe und jetzt meine Ziel ist über die besten Spiele aller Zeiten. Also, ich würde sagen, Leute, ich hoffe, euch hat dieses wunderbare Video euch gefallen und dann würde ich sagen, Haut rein Leute und tschüss!